Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Broker FinMax und meinem großen Konto. Ich verwende 60 Sekunden bis 2 Minuten. Mein Start Trade beträgt hier 2.000 Euro. Als nächstes suche ich mir einen passenden Trade im MetaTrader 5 nach meinen Einstiegskriterien unter Berücksichtigung meiner 7 Indikatoren und des perfekten Chartbildes. und der Tagesnews Euro Yen sieht gut aus hier steige ich ein und gleich nochmal. und noch ein drittes Mal Ich handle ausschließlich Devisen, also Währungen, und mache zwischen 2 und 5 Trades. Den ersten Trade habe ich gewonnen. Ich gehe nochmal rein. Prade und drei. Auch gewonnen. Noch zehn Sekunden. Der Kurs steigt aktuell noch weiter. Perfekt. Auch alle, auch den letzten Trade gewonnen. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Adios.